Ich kann es nicht fassen, dass du diesen Misser-Container nicht gewünscht hast. Soll ich nicht wütend werden? Ja, also. ja. Ah, nicht Werdet nicht wütend wegen, sondern. Hä? Warum? Also, warum? Ermutige die Menschen doch dazu, auch mal wütend zu sein. Aber das ist shit. Ungesund. Ja, gut, das stimmt. Keine Ahnung, ich werde irgendwie von dem Raum da das erreichen können. Okay, wirst mal. Wenn nicht, scheiß mir drauf. Also ich will Ist... schon, ich will schon die 100% holen. Ja, also für mich hat's jetzt keine Bedeutung. <lacht> Hat es echt nicht. Ich will einfach einmal Super Metroid zu 100% spielen. Aber es ist nicht so super, wie du denkst. Ja, ich weiß, aber... Mega Motor hat okay. mich gezwungen. Das ist okay. Aber dieses eine Item, wo man sich rüberschwingt, das wohl ich nie im Leben. Das ist ganz... das ist rüberschwingen. Da rüberschwingen? Es gibt ein Item, da musst du dich mit einem Gravity viner an so Gegnern rüberschwingen und du siehst sie, du siehst nicht... Die, ich meine, die bewegen sich und du siehst nicht, wann sie kommen und sowas. Das also. ist etwas ätzend. Hier ist nur ein Missile-Reload. Okay. Das, das hat sich nicht gelohnt. Ich hätte gerne irgendwas mit Energie und so. Nö. Ne. Ich könnte zum Boss gehen und äh, da gibt es eine Aufladestation. Aber ich will nicht wieder durch diesen Raum gehen. Weil dieser Raum hat mich sehr, sehr traurig gemacht, musst du wissen. Ich bin halt also sehr verzweifelt, weil ich nicht. Moment, gibt es doch unten nicht. Ah, komm schon! So,. Wie kommt man da hin? Hm. Zum Glück habe ich Wave Beam. Bist du jetzt zufrieden mit deinem Leben? Oh ja, danke. Also mit meinem Leben an sich nicht, aber. Ja, das, das ist... Danke Das habe ich dich auch nicht gefragt. Okay. Schön, dass du es respektierst. Er ist so unscheinbar, dass ich auch in Säure laufen kann. So, hier kann man runterfallen, den Sand. Und das mache ich. Ja, ich werde nicht den anderen, anderen Raum entlang gehen. Tatsächlich ist es gü günstiger, wenn ich einfach hier runterfalle durch den Sand. Weil Daniel hatte die zwei Items die nicht bekommen, warum auch immer. Och... Die, die haben wir schon mal geholt. Die diese mit Speedbooster und Shine <lacht> Lol. Stimmt, ich erinnere mich. <lacht> ja. Hä, hey, ich, ich weiß nicht, wie ich das so den... Nein, oh nein, ich bin runtergefallen. Ich wurde getrollt jetzt muss ich es nochmal machen scammt wurde er ja. also ich habe einen Missile Container bekommen aber ich wollte noch den Super Missile Container ich weiß nicht wie ich zu Ridley komme du bist nicht mal doch du bist du bist in Northwest, stimmt ja red weiter <lacht> ich warte nur auf die Vorwürfe <lacht> Es, gibt, es Leben geholt gibt, ich, kann nicht noch ich kann dir noch genug Sachen vorwerfen, also pass lieber auf Okay, okay <lacht> oh. Hey, ich kann den Space Jump Also, zumindest eine Richtung <lacht> Deshalb haben wir den auch gesammelt Oh, wo ich äh, lang gehen muss, endlich Hm. Mm. So, ähm tatsächlich waren wir im Video überall. Powerbomb. Ja, äh, ich gehe nach Prinzda, denke ich mal. Weil ja, da, hat, da hatten wir zwei Items, die mit Space Jump gingen und mit Gravity Suit. Sollte ich weiß Okay und ich du Ja ja, das schaffst du bestimmt. Vielleicht auch nicht. Es macht mir Angst, dass mal die Leben immer weniger werden. Das kann nicht gut sein. nee, muss ich da jetzt Und Ich bin bei Ridley Fast Oh Mann. Was ist da links? Ach ja Oh, verdammt Sie da. Ich glaube, Daniel ist tot. Und das nicht mal bei Crate. Äh, Für jemals erfahren werden, was los ist. Oh shit, erlebt. Okay. Nichts, nichts. Was ist denn passiert? Nichts. Warum ist Discord. Warum ist. Okay. Na ja, gut. Ja. Ah, du bist aus Mach Discord. Weiter. Was? Bist du bist aus Discord geflogen oder was? Ja, da stand Verbindung getrennt. Boom. Oh, lol. Ich hoffe, das ist jetzt. Probleme. Error. Okay. Die Session ist auf. Hi Hi, wir sind wieder da Da sind wir wieder Bei Minecraft Und Daniel, der der, der möchte Ridley besiegen Ja, das, das haben wir schon geklärt Rocky. <lacht> Ja, viel ja, Glück ist auf jeden Fall, Ich werde auf jeden Fall zu Ridley gehen und Viel Glück, und, äh, du wirst es brauchen Nein, danke Ridley ist nicht so schwer Du wirst es brauchen Ich werde es auf jeden Fall ich geh erstmal nach links, ich will wirklich klatschen. Uff, das ist.. das ist. Das ist eine Ansage. Oh, ja. mit dem Space Jump geht alles. Beziehungsweise. Ah, weißt du was. Nee. Ich werde jetzt nicht weiterreden. Ja, red einfach nicht. <lacht> Schön danke. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ein Josu! Der wird oh. mir den Weg offenbaren. Bestimmt. Der läuft jetzt bestimmt mit mir in die Lava. Ne, der senkt sie nur. Oder Säure. Nee, mir hm. egal was das ist. Wie nett von ihm. Halt schon. Das ist ein Ehremann. Verstehst du das? Uff. Ja gut, das stimmt. Die Höhlen von <lacht> oh Mann. Nee, Wegen der Musik. Hier ist also. doch gar nichts. Ja, doch. Ich mag die Musik. Ja. Klingt nach Musik. Kann sich hören lassen. Nein! Ja. Oh, dieser Drecks Missile Container, ich, ich könnte ausrasten. Wolltest du verarscht? Ja. Opfer. Oh mein Gott, das macht mich so Das hatten wir schon. Drecks Shoujo. Nächster Energy Tank. Wirft er gerade super Missiles auf mich? Gerade neue Energiegold golden du hast schon wieder einen Container vor. Zwei Container. Drei Kannst Container. Du bitte noch mal Es gibt nicht noch einen Container. Vier Container. <lacht> das tut mir leid. Hey, ich will alles wieder auf. Äh, wie bin ich? Warte, von hier rechts aus komme ich weiter? Okay. Ach, da oben, oder was? Ja. Wo kommt man da hin? True attack. Oh. Oh. Das klingt doch sehr toll. Nice. So, wir haben jetzt jedes normale Item, also wir können jetzt eigentlich die gesamte Welt erkunden. Hm. Ich habe auch einen Super Mister Container. Nice. So, ich glaube, ich glaube, ich hole jetzt das letzte Item in Münster überhaupt. Okay, ich muss hier noch einen missile Container holen. Uh. Ne, das sind sogar zwei. Ich kenne den Raum. Hier sind zwei äh, Missile-Tanks auf einem und den anderen sieht man nicht. Und hier ist eine Heilstation. Nice. Ich gucke gerade mal, wie viele äh, Items wir eigentlich haben. 81%. Prozent. Wir haben 81% der Items, also wir haben nicht mehr viel zu tun. Ich stell dir das mal vor. Das klingt ja fast so, als ob wir uns bald auf einen Fight vorbereiten müssen. Ja, es tut mir leid da. Ah Doch, kann man. Ich muss dir leider die Wahrheit sagen, aber wir, wir werden uns drauf einstellen müssen. Weißt du weißt, warte, 81. Aber. Aber was fehlt denn noch? Es sind nur ein paar Items, halt vor allem, vor allem halt in, in, in deinem Gebiet. Okay. Da musst du wohl herkommen. <lacht> Meimart. Es gibt übrigens eine Sache. Wir haben doch es gibt, musste man doch haben wir Powerbomb eingesetzt, aber ich glaube, wir müssen den Speed Booster aktivieren. Dafür. Keine Ahnung. So. Okay, das reicht nicht. Was machst du? Ja, kannst du auch machen dann sehen. Aber bitte schön die Items mitnehmen, die das sind, alle. Klar. Wie kommt man an das Item? Das würde ich gerne wissen. Ich weiß halt nicht mal, was für ein Item da ist. Oh mein Gott. Die ganze Säure, die da aufgestiegen ist. Ich habe keine Ahnung, wie wir an das Item kommen. Das muss ich mal nachschauen. Ich habe jetzt ein Item, wo ich weiß, dass ich es kriegen kann, aber sonst. Oh mein Gott, Samus, du solltest den Space Jump hinkriegen, wenn du überleben willst. Scheiße, Rocky. Oh ich will nicht überleben. Nein. Hm. Das war der Raum, ich hab den schon längst verdrängt. Der Scheiße. Oh Gott, ich hab's hingekriegt. Alter, das ist ein ekliger Raum. <lacht> es gibt auch so viele Wege. Ich hab echt keine Lust, das Gebiet ein zweites Mal zu durchqueren. Kann ich mir gut vorstellen. So, was ist West Ocean? Ich denke mal, das ist das hier links, aber da habe ich doch eigentlich alle Items geholt, oder? Eigentlich schon. okay schauen wir uns mal hier genauer um vielleicht habe ich auch was übersehen zwei misszeits fehlen im west ocean ich weiß nicht was west ocean ist aber ich werde es erfahren Hilfe, was mich los? Gab es vielleicht doch noch ein Item irgendwo? Was zu sagen? Also ich, das ist ein man versteht so gar nichts Okay, ähm Ich glaube, das war's mit der Aufnahme anscheinend Obwohl, ich, ich habe keine Ahnung, warum Daniel jetzt einfach weg ist Internet oder so, das Internet war sowieso nicht die ganze Zeit so toll Und ähm ja, auf jeden Fall... Oh, da ruft er gerade an. Hey. Hörst dich? Die Fälle. Da einfach aus ja. Hey, da bist du ja. So, äh, ich würde einfach sagen, wir beenden hier. Ja. Sonst wird es schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja. Also ja, sorry, dass es so ab <lacht> abläuft. Ja, und äh, beim nächsten Mal sammeln mhm. wir dann weitere Items und Whitley ist auf jeden Fall auch bald dran. Ja, Mann. und ja ciao ciao